Jo Leute willkommen zu Arrival of the Beast, wie ihr seht Ich, ich mache mal wieder ein Youtube-Video, ich werde jetzt nur wieder mal ein paar Videos posten Wir haben hier direkt ein Indie-Game, Arrival of the Beast Das Spiel wird entwickelt von einem deutschen Streamer Der ist quasi alleine am Start, das ist quasi ein Ein-Mann-Studio Ich hab durch super bei einem anderen Team mitbekommen und ja Das ist die Demo-Version, Gibt es kostenlos auf Steam, einfach Arrival of the Be Beast, sorry nicht Bienen und Wir nennen uns weil wir Swag haben. Die ist das, yeah, ich bin Swagmar. Wir spielen auf normaler Schwierigkeit. Ähm, und erstellen das Profil mal. Dann geht's gleich los. Hallo Swagmar. Das bist du. Jetzt versuchen wir das Schicksal zu ändern. Es gibt sechs Welten. Und jede, und jede Welt wurde von Monster überrannt. Ich kann nicht reden. Die beiden versuchen die Monster an deinen Verteidigungsbasis zu zerstören. Verteidige sie, um, den, um einen Bereich zu sichern. Bau einen Verteidigungsanlage auf, um gegen die Monster zu kämpfen. Verschiedene Türme und Gebäude. Glaube um ihn, um, um, um Rochop Romsch, zu fördern, Gold, Rubinium und Amnestrief. Amnestrief? Amnestrief? Keine Ahnung, <lacht> das hätte ich für mein Ausstrich gemacht. Ich bin kein Deutsch. Messere deine Türme und rüste sie mit starken Modulen aus. Um sie zu stärken. Ah, ach so, Vielleicht bin ich nicht erwartet. <lacht> Werde <du nicht> <lacht> nützliche Fähigkeiten, im die frei. Und wähle wähl deinen Weg, mit der Wirtschaft oder Wissenschaft. Dann kann... Einfach ein bisschen die Stars abwenden. Und das das Finale im Monsterportal. Uuuuh. Oh. Also ich hatte das ist gerade ein bisschen vorgespult, einfach weil das ziemlich langsam ist. <lacht> und ja, das ist eine Demo-Version, deswegen können wir die ersten drei Maps quasi spielen. Woods, Lick, äh Liquid und Mystic. Mystic. Äh, Wir fangen am besten direkt mal an, indem wir alles wegklicken, was wir nicht brauchen. Ich habe das Spiel schon mal kurz angetestet in äh, die ersten drei Maps quasi. Einfach damit ich nicht ganz blind reingehe und weiß, worauf ich mich einlasse, so ungefähr. Ich muss sagen, die Grafik vom Spiel ist nicht die schönste, aber ich denke, der Fokus war eher auf den Gameplay gerichtet. Auf das Gameplay, nicht auf ein Gameplay. <lacht> und ja, starten wir mal mit der ersten Map. Wir erklären uns hier kurz, wie die Portale funktionieren. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich werde jetzt nicht alles durchlesen. Aber das Video dafür pausieren und zurückgehen. So, anfangs man irgendwo. Ich würde sagen, wir spawnen dann am besten mal hier, weil ich glaube hier kann man Türme reinbauen. Das bauen immer seine Hauptbasis, die braucht man um Gold zu bekommen. Das hier sind übrigens wieder die hier herumlaufen. Wenn wir in der Nähe von einem Gebäude laufen, dann bauen wir das Gebäude quasi. Also bauen wir mal hier unseren ersten Ding. Sammeln etwas Gold. Wir brauchen 10 Gold für unseren ersten Turm. Das Gold seht ihr hier oben rechts. So bauen wir hier erstmal einen Turm rein jetzt da, damit wir daneben noch einbauen können. Wir warten auf 10 Gold und bauen den zweiten Turm. So. Als nächstes spawnen hier, wie ihr seht, so kleine Monster. Ball heißen die. Wir wollen als erstes hier unseren Gold Income ein bisschen upgraden, deswegen warten wir bis wir 20 Gold haben. So, jetzt kriegen wir statt ein Gold pro Sekunde, ich denke, pro Sekunde kriegen wir 2 Gold. Doppelt unser Gold also. Guck mal, wie gut die Türme hier klarkommen. Wenn die Probleme haben, upgraden wir die. Wenn nicht, dann sparen wir unser Gold, um das hier abzugraden. Für 100. Und danach machen wir dann weiter mit... Okay, die werden Probleme haben. Upgrade, upgrade. Ah, wir brauchen einen dritten Turm. Ah, laufen. Ja, das Perfine ist im Spiel noch ein bisschen schlecht. Und das Spieler bleibt gerne mal an Dingen hängen. Wir bauen hier in dieser Kabi dann das nächste, die nächste zwei Türme. Hier werden wir auch die Basistürme bauen, also der ist besser. Wobei, wir können uns gerade sogar einen Einzelturm leisten. Der, ich glaube, das ist der beste, den wir aktuell benutzen können. Hm. ist ein Ecker irgendwo. In dieser Ecke wäre halt auch schon sick, aber die ist so weit weg Monster durchgekommen bis jetzt? Nein oh. Ich glaube wir laufen doch zur Ecke Wir gehen zu dieser Ecke und bauen dann, dann weiter den Turm Ich abgolade die hier mal lieber noch mal. Jetzt etwas mehr von den Leuten durch, äh, Würmern kommen Bällen kommen, das sind Bälle, das sind keine Würmer <lacht> Okay, wir haben einen Level abbekommen ich denke, wir gräden. Wir machen erstmal hier das Upgrade und bauen dann da in der Ecke den nächsten Turm. Falls die, wenn wir jemals, oh mein Gott, die Bälle, ich weiß, da durchkommen werden, ich weiß es ja noch nicht. Ich mache das Ganze mal ein bisschen schneller. So, Am Anfang würde ich immer gerne langsam und danach mache ich gerne etwas schneller. So, einen einzelnen Turm bauen wir. Doch hier oben Los so, mal sehen, wie sieht es hier aus. Kommt nichts durch. die Maschine, ey. Noch ein Level ab. Ich denke, wir werden hier auch noch einen Einzelturm bauen. Bin wir da irgendwo Wir nope, bleiben nicht ding. Ja, wir können noch einen Einzelturm bauen. Und dann bauen wir hier einen Basisturm hin. Ja, man meint, hier ist kein Platz für einen Basisturm. So. Ich denke, hier bauen wir dann den Turm hin. Ups, eigentlich können wir unseren Spieler auswählen und dann direkt laufen. Oh, und hier der Monster spawnt, der Boss spawnt, der Monster. Ab mit dem was also das Monster heißt. <lacht> ja, ihr wisst schon. Ein Monster spawnt. Bin gespannt, wie viel. Wie viel Leben hat der? 90. Der macht, glaube ich, 3 pro Schuss. Wenn wir ab, ein paar Mal. 4 pro Schuss. Oh, ich weiß nicht, ob das ausreichend ist. Sind wir 1. Aber wir müssen noch ein bisschen mehr bauen. Immer schnell einen Turm hin. Okay, wir können noch diesen einen Turm bauen. Ah, upgrade, upgrade. Den Upgraden. Ah, ich glaube, wir, glaub, wir haben das erste Level sollte ausreichend sein. Ich <lacht> ja. hier kann man das Gold, was man übrig hat, zu irgendwas kommentieren, Das habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Vielleicht so diese Punkte, hier bin mir nicht sicher. Das sind einfach kleine Statistiken. Gehen wir mal direkt wieder zurück so zur Basis und gucken, was da abgeht. Und irgendwas freischalten. Und genau, wir haben die Stärkungsfähigkeit freigeschaltet. Und die Goldmine und hier eine Map. Map Goldmine. Wenn ich hier jetzt, oh Gott, wenn das Intro kommt erstmal, um die Option zu erklären. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Das erklärt basically, was die Upgrades machen. Dann kurz das Video stoppen. Wir bauen alles in Militär rein fürs Erste. Und schließen das hier wieder. Mit dem Scaling können wir jetzt gerade noch nichts anfangen. Das kommt aber gleich. Auf ins nächste Level. Giotens Gold, aber wir brauchen erstmal. Ich würde sagen, dass wir hier in dieser Kabine unsere erste Verteidigungskram aufbauen. So starten wir mal hier, bauen schnell unser, unser Hauptgebäude. So bauen, bauen, bauen, bauen. Mal schauen, je nachdem, wie schnell die Gegner spawnen. Vielleicht können wir das abbrechen, bevor wir unseren ersten Turm bauen. Dann sollen schon mal eine Kulisse und hin, wo der erste Turm sein wird. Ja, 20, wir können es upgraden. Wir machen das Eco-Game <lacht> okay, das das ist Gegner gespawnt. Das heißt, wir müssen jetzt den nächsten Mal den ersten Turm... Oh. Ja, hier unser ersten Turm. Ähm. Oh, oh mein Gott, Missclicks. Wir machen erstmal mal die kleinen Türme. So, ein Wir zwei gleichzeitig probleme in der Mitte stehen. Können wir tatsächlich, holy shit Das ist schon ein bisschen op Warte, oh Ähm Erstmal gehen ich aus der Ecke raus, weil man kann sich tatsächlich selber einsperren Das wollen wir natürlich nicht Wir fangen an, hier die Terms upgraden Nach und nach Hier die erst Ach stimmt ja, das Ah ja Jetzt haben wir ein kleines Problemchen Problemchen lösen wir hier noch einen Turm bauen meine wir können die irgendwie reparieren ich weiß aber nicht wie das ging wollen wir erstmal hier die türme ab oh nein i'm stuck step bro I'm stuck <lacht> verdammt <lacht> oh nee ey das wollte ich eigentlich vermeiden ja, egal mal gucken ob wir diesen turm ah jetzt repariert er sich ich glaube, die, ah, glaub, die können repariert werden oder reparieren sich selbst, wenn die nicht am Schießen sind. Auch Upgrades. Naja, nee, warum Ah, Ich glaube, das regeneriert sich, wenn es weil nicht angegriffen worden ist. Ja, stuck. Egal, wir versuchen, es mit dieser Anzahl an Türen jetzt durchzuhalten. Mal noch mal schnell. das upgraden und danach dann den Turm upgraden. Man, eigentlich wollte ich ja die Goldmine bauen, aber da wir da sind, den wir auch nicht abreißen wollen, machen wir es auch mal so. Das ist irgendwie, oh, hier ist der Boss. Okay, das ist nochmal so ein Boss, der hat 90. Oh, ich weiß nicht, ob das reichen wird. Fuck. Ich möchte den einmal auf Level 4 haben. <lacht> so, komm. Das ist ein Investment. Wir brauchen... na, wir werden die hier hinten auf jeden Fall abreißen. Das wird nichts oder der, der wird gemeldet. Ja, doch, oh mein Gott, das hat gereicht. Let's go. Einfach stuck gewesen. Kein Problem. Wir sind Maschinen. Ähm, das könnt ihr selbst lesen. Ich kenne das ja schon. Standen, Standen. gott, eine ne neue Map freigeschaltet. Wie immer, ja, hier kann man gleich Sachen kaufen, aber erstmal müssen wir. Es freischalten können. kommen. Okay, wir können jetzt hier diese Minen benutzen. War Nice. Wir machen erstmal einen Punkt im Militär wieder rein. Sobald ich... Aber also hier muss man klicken. Ich finde, das ist alles noch ein bisschen unübersichtlich irgendwie. Also mir gefällt das UI auf jeden Fall noch nicht so ganz. Hier können wir einmal den Objektshop freischalten. Es könnten wir... Wir gucken einfach mal im ähm, Shop rein. So, gibt es hier einen Shop wo wir für skillpunkte sachen kaufen können welchen blitzmodul das möchte ich aber noch nicht benutzen weil bis jetzt waren wir noch nicht in der situation dass unsere hauptbasis quasi kämpfen muss was ist das nein oh mein gott ich dachte das wird voll noch bestätigt aber jetzt kann unsere hauptbasis kämpfen doch egal aber auf jeden fall hier kann man jetzt äh, bestimmte sachen nutzen zum Beispiel, wenn man hier mehr Goldminen haben man kann, einfach das Maximum an, wie viele Gebäude man haben kann, erhöhen. Wir nehmen das auf jeden Fall Modul Recycling. Ich glaube, dann bekommen wir pro Gebäude, das wir gebaut haben, Punkte zurück am Ende der Runde, nachdem wir verteidigt haben. Den möchte ich nicht upgraden. Ich möchte meine Türme upgraden. Wo ist das? Ah, hier, ach, das war im selben Fenster, bin ich bescheuert. Ja, das bin ich. ich möchte mehr ähm, Einzeltürme haben, das sind die starken. Wenn wir den ganzen Punkt jetzt da reinsetzen, so oh, drei. Und hier kommen wir auch noch ein. Vorbei. Das ah, genau, da kriegen wir mehr Punkte nach der Runde. irgendwie. Das weg, Dankeschön. So ähm, starten wir einfach mal die dritte Welt. So, jetzt können wir hier zum Beispiel scouten. Ähm, man kann das jetzt nicht sehen, weil mein Cam im Weg ist, mein Gott. Aber ja, rechts wird dann immer angezeigt, was für ein Rohstoff das ist. Unter meine, hinter meiner Cam quasi, warte, ich mach mal kurz die Cam weg. Ja, hier sieht man jetzt zum Beispiel, das kann man ganz schlecht lesen, da empfehle ich den Weg auf jeden Fall, die Farbe ein bisschen anzupassen. Aber hier ist zum Beispiel Gold, man sieht man, man kann 300 bis 400 Gold abbauen. Ähm, ja, diese Flugzeugdinger, da können irgendwie Lootboxen droppen, weiß ich nicht, habe noch nicht gesehen sowas. Oben auch. Hier ist nochmal Gold. Und ja, wir können jetzt schon mal vorausplanen, wo wir starten wollen. Ich denke wir werden hier irgendwo starten, dann können wir hier diesen Bogen ausnutzen. Hier Gebäude quasi bauen. Damit der ganze Bogen lang beschossen wird. Hier ist halt wie gesagt unsere Hauptbasis, die müssen wir halt beschützen. Was ist echt schlecht mit der Schrift, also da werde ich den Weg noch mal privat direkt anschreiben, dass er da die Schriftfarbe ein bisschen lesbarer machen muss. Ich glaube wir spawnen hier, bauen hier unser erstes Gebäude und dann hier die Turm Turmreihe. Ähm, Spiele erzeugen. Und noch ein Turm. Ah, nein, nicht stark sein, bitte. Oh mein Gott. Äh, langsam, wir haben ein Problem. Zerstören. yes. Bauen wir mal so ein. Müssen wir ganz wichtig von unten bauen, damit die halt. Äh, oh mein Gott. Das Lebt. Äh, damit wir nicht geblockt werden. Machen wir hier einfach mal die starken Türme jetzt erstmal hin. Ja, tötet es. Vors Eier liegt. Upgrade. Kommt noch ein Schuss. Ja, ah, äh, 20, 28. Komm, Upgrade. Und jetzt noch einfach die starken Türmen gleich. Ja, wir hier. Ah, das schießt oben gar nicht. als ah, dachte, dass die den hier auch noch treffen, aber oh shit. Das kriege jedes Mal irgendwas. Okay, dann machen wir hier weiter. Das ist leider nicht so effizient geworden, wie, wie ich es mir gewünscht habe. Wobei ich meine, es wäre günstiger, wenn wir uns jetzt sofort hier eine Goldmine bauen für 40. Und zwar nur plus 1, aber ich ist die Hälfte des Geldes, das heißt, wir kriegen für 40 plus 1 Gold. Böse ist, wir bei der anderen Variante ähm, weniger bekommen hätten. Wo kriegen wir auch plus 3. wir bringen das mal ab. Solange wir hier klarkommen, müssen wir ähm, nichts Neues bauen. Erstmal ähm, mittlerweile Treffen außer der, der muss den muss ich ein bisschen abholen, damit der einen abholen noch dann schießt er dich auch schon ab. Ich kostet das 124, darauf warten wir mal kurz und dann. Actually nein, wir werden unsere anderen Sachen upgraden. Also 500, das kostet 150. Weil wir haben halt kein Problem mit den gegner bekommen, klar, also können wir einfach unser Gold im Kammer erhöhen. Unser Gold pro Sekunde. Ist halt einfach etwas effizienter, wenn wir erst das Gold erhöhen und dann die Türme. 500, der? 300. Okay, ich glaube jetzt sind die türme dran mit Upgraden. lass wir mal den hier an. Ah ne warte mal, wir wollten den noch Upgraden, Mist. Ich habe einen Plan, dann. Nur gehe ich meinen Plan. Wir können es wieder auf Schnell stellen. Bin ziemlich confident, dass ich hier gerade sehr gut durchkommen. so. Nice, jetzt schießt der auch schon früh. Ah, ein braucht er noch, wie viel? 300, kriegen wir hin. Oh, die werden jetzt hier schon, die kommen nicht mehr, mehr um die Ecke rum. Unser Türme ist zu strong. Ja, ich hoffe, dass der Schwierigkeitsgrad in den nächsten Welten oder Levels schon etwas mehr anziehen wird. Ich wusste, dass es so easy bleibt. Als er das erste Mal geschüttert hat, hatte ich es etwas weniger einfach, weil ich etwas schlechter war, <lacht> I guess. So, jetzt trifft er hier auch schon, das ist gut. Jetzt haben wir hier quasi die Wand. So, wie Gold hat das noch. Hat nicht mehr viel Gold oh und da ein neuer Boss ist gespawnt Turm Thorn Zorn der hat oh der hat gut leben muss mein Turm upgraden ASAP ja okay, jetzt habe ich die Geldknappheit 80 84 rein upgrade hol um der Turm ballert halt ordentlich rein okay verdammt wir laufen mal ganz schnell gegen die Wand, weil wir blöd sind. Ich wollte sich hier oben hinlaufen und bauen hier so einen Turm recht zügig und dann noch so ein. Oh mein Gott, ich krieg mal falsch. So, und den direkt ab. Und da ist aber tot. tot Ich hatte kurz Angst, not gonna lie. <lacht> ich denke wir werden bis Level 5 machen und dann geht's nicht so Folge damit weiter. Ich glaube auch, dass wir die ganze Demo durchspielen werden, im äh, nicht im Stream, sondern auf YouTube hier. Und dann die nächste Mini-Serie. So, ab jetzt bin ich blind, ich kenne diese Map nicht und ich habe gerade gesehen, da sind drei, ich glaube, da waren drei Tore, holy shit. Wir haben kein, oh, wir haben kein Level, oh nein, es fehlen ein paar Punkte fürs Level ab. Jetzt haben wir haben auch keine Skill-Punkte. Ja, dann können wir direkt hier hingehen, den ah, guck mal. Die Welt hat auch nur 5 Levels, das heißt wir können... Oh, ach so, die Demo hat nur die ersten drei Levels. Okay, das... Ich bin mir sicher, dass der, die Beschreibung sagte drei Welten, deswegen dachte ich, der bis Okay, da war's das schon. Ich habe meine nie wieder eingeschaltet, verdammt. noch mal die Cam noch an, um euch Show zu sagen. So, ups. Das war es dann auf jeden Fall, äh, ja, ich werde auf jeden Fall das Spiel verlinken, ihr könnt euch die Demo runterladen und da ein bisschen mit rumballern, gucken, ob euch das Spiel gefällt, wenn ja, gerne äh, den Entwickler unterstützen. Also meine Meinung ist, das Spiel ist halt ein Tower Defense Spiel, wie so ein Tower Defense Spiel, es macht... Hat nichts, wo ich sagen würde, dass es irgendwie die Genre neu entwickelt oder so, aber ich denke, dass das Spiel gut spielbar sein wird. Hier mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Welten: Es gibt einen Endlosmodus, modus es gibt einen Online-Modus, Koop-Modus. Ähm, es ist geplant, einen Echtzeit-Koop-Modus zu bringen, also das Spiel auf jeden Fall. Für das was es ist, macht es wie es machen soll, es gibt ein paar Sachen, die gefixt werden müssen, zum Beispiel die Textfarben oder eben ähm, das Auto perfining, dass dein Spieler nicht einfach gegen die Wand läuft, wenn du mal, zum Beispiel eben in der Situation mit dem Boss, ich wollte schnell weiter nach links gehen, um da was zu bauen und ich bin einfach gegen die Wand gelaufen. Wenn ich jetzt gepanikt hätte oder so und ich darauf geachtet hätte, dann wäre ich daran gestorben, weil mein Typ nie da angekommen wäre, weil er gegen die Wand rennt und stehen bleibt dabei. Aber ja, ich werde auf jeden Fall das Spiel die, den Steamlink reinballern. Ich werde den Stream von den Entwicklern reinballern, weil das streamt auch beim Entwickeln kann man eigentlich unterstützen, sowas. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ich liebe euch. Bye bye!